pro Jahr wird rund eine Milliarde Tonnen Kohlenstoff durch Photosynthese in Biomasse umgewandelt. Möchte man einen Teil davon als nachwachsende Rohstoffe nutzen, dann macht es einem diese Biomasse sowohl einfach als auch schwer zugleich. Einfach deshalb, weil rund zwei Drittel dieser Biomasse aus lediglich zwei verschiedenen Molekülen besteht, Zellulose und Lignin. schwer machen es einem Zellulose und Lignin, weil sie beide chemisch äußerst stabil sind und sich deshalb nicht leicht in etwas anderes umwandeln lassen.